In diesem Tutorial wird das Feedback-Modul erläutert, mit dem sich ausführliche Umfragen mit unterschiedlichen Fragetypen erstellen lassen. So können Sie ein umfangreiches Meinungsbild erheben. Als erstes aktivieren Sie, wie gewohnt, die Bearbeitungsfunktion mit Bearbeiten einschalten. Klicken Sie in einem Themenabschnitt Ihre Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Wählen Sie Feedback aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen, wie etwa Feedback zur Lehrveranstaltung. Analog fügen Sie eine erklärende Beschreibung hinzu, wie etwa Bitte nehmen Sie an dieser Umfrage teil, um die Qualität der Lehrabwicklung zu verbessern. Hier können Sie gegebenenfalls den Zeitraum der Abstimmung begrenzen. Öffnen Sie anschließend den Abschnitt Einstellungen für Fragen und Einträge. Hier können Sie einstellen, ob die Umfrage anonym abgewickelt werden soll, ob Studierende mehrfach Feedback geben dürfen, ob Sie als Lehrperson eine E-Mail-Benachrichtigung bei jeder Abstimmung erhalten oder die Umfrageelemente automatisch nummeriert werden sollen. Öffnen Sie anschließend den Abschnitt Nach der Abgabe. Hier können Sie zunächst festlegen, ob Studierende die Ergebnisse sehen dürfen oder nicht. Weiters können Sie auch eine Abschlussmitteilung definieren, wie etwa Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Um das Feedback anzulegen, klicken Sie abschließend auf Speichern und Anzeigen. Die Aktivität wurde angelegt und Sie können nun unter dem Reiter »Elemente bearbeiten« die Umfrage zusammenstellen. Mit Hilfe des Dropdown-Elements können beliebig viele Felder hinzugefügt werden. Hier stehen Ihnen unterschiedliche Feldtypen zur Verfügung. Das Element »Capture« zwingt die User zur Eingabe einer Zeichenkombination, um automatisches Spammen zu unterbinden. Dieses Feld ist lediglich bei offenen Kursen mit Gastzugang von Relevanz. Mit dem zweiten Eintrag, Eingabebereich, können Sie einen großen Bereich für offene Anmerkungen erstellen oder mit dem dritten Eintrag, Eingabezeile, deutlich kürzere Antworten einfordern. Das Feld Information kann dazu genutzt werden, den Kursnamen, den Kursbereich sowie Antwortzeiten der Studierenden automatisch der Umfrage hinzuzufügen. Mit dem Eintrag Multiple-Choice können Studierenden mehrere Antwortoptionen in Form von Dropdown-Elementen, von Checkboxen oder als Radio-Buttons zur Verfügung gestellt werden. Dabei können Sie entscheiden, ob nur einzelne oder mehrere Antworten erlaubt sind. Das nächste Feld Multiple-Choice skaliert ist identisch mit dem vorherigen Typ, erweitert diesen jedoch um eine Wertung, die eine Mittelwertberechnung ermöglicht. Mit Numerischer Antwort können Zahlen eines Wertebereichs abgefragt werden. Abschließend können Sie auch beliebige Seitenumbrüche definieren oder Textfelder hinzufügen. Mit letzteren können direkt in der Umfrage weitere Erklärungen gegeben werden. Exemplarisch für alle Felder wird nun ein Element, Multiple-Choice skaliert, angelegt. Definieren Sie zunächst, ob dieses Feld ein Pflichtfeld ist. Tragen Sie anschließend eine Anweisung ein, wie etwa Beurteilen Sie die Qualität der Kursmaterialien. Danach legen Sie fest, dass die Antworten nebeneinander angezeigt werden und nur eine Antwort als Radio-Button auszuwählen ist. Geben Sie anschließend die Antwortmöglichkeiten ein, in diesem Fall die Noten sehr gut, gut, befriedigend, genügend und nicht genügend. Verwenden Sie für jede Antwort eine eigene Zeile. Geben Sie zunächst die Ziffer der Wertung ein, trennen Sie diese mit einem Schrägstrich vom Text, also wie folgt. Um das Feld anzulegen, klicken Sie abschließend auf Element speichern. Sie können nun eine Vorschau sehen. Weitere Felder fügen Sie wieder mit dem Dropdown-Element hinzu. Um im Trainingsvideo Zeit zu sparen, wird das Anlegen weiterer Felder übersprungen. Die fragen des Feedbacks sind fertig konfiguriert. Jetzt müssen nur noch Studierende die Fragen ausfüllen. Klicken Sie auf den Reiter Überblick, um die Abstimmung mitzuverfolgen. Einige Studierende haben ihr Feedback abgegeben. Unter dem Reiter Auswertung können Sie nun eine Analyse aller Feedbacks anzeigen lassen. Wie Sie sehen, fasst Ihnen diese Seite die Eingaben der Studierenden zusammen. Der Reiter «Einträge anzeigen» ermöglicht die Einsicht in die jeweiligen Feedbacks der Studierenden. Hierbei sei erwähnt, dass im Falle einer anonymen Umfrage die Namen der Studierenden durch Platzhalter ersetzt werden. Wie Sie in diesem Tutorial sehen konnten, können Sie mittels «Feedback» umfangreiche Umfragen erstellen. Wenn Sie aber nur eine kurze Frage haben und ein schnelles Meinungsbild erheben möchten, empfehlen wir Ihnen die Aktivität Abstimmung. Das Multimedia-Tutorial Abstimmung durchführen zeigt Ihnen hierfür alle notwendigen Schritte.